Servus und Hallo zum, nicht zum Vlog, nein, nein, diesmal zum Tutorial. Mein erstes Tutorial. Ähm, warum mache ich ein Tutorial? Weil äh, vor zwei Tagen ist auf Twitter ein Notruf abgesetzt worden, und über, über verschiedene Retweets und Mentions kam dieser Notruf auch zu mir. Eine Dame, die anonym bleiben möchte, deshalb nenne ich sie mal Rollergirl111, hat getwittert, Hilfe, Hilfe, bin ich zu so blöd, um Türen aufzumachen im Rollstuhl oder was? Wie macht man Türen im Rolli auf? Und äh, darauf versuche ich heute eine Antwort zu geben. Gleich vorweg, es ist schwer. Erstens, Türen zu öffnen im Rollstuhl ist generell schwer. Und zweitens, darauf eine Antwort zu geben, eine allumfassende, eine so und nicht anders, macht man Türen auf, Antwort ist auch nicht möglich. Grund dafür? Jede Behinderung ist anders. Jeder Mensch, der im Rollstuhl sitzt, hat andere motorische Fähigkeiten. Das ist es, worauf es ankommt. Wie viel Kraft hast du in den Fingern? Kannst du noch den Oberkörper frei bewegen? Wie kräftig sind die Arme an sich? Sind deine Finger stark genug? Wie geschickt bist du? Wie schnell kann man reagieren? All das sind Dinge, die wichtig sind, um zu bestimmen, wie man Türen aufmachen soll am besten. Am besten ist man beraten, wenn man neu im Rollstuhl ist, mit Menschen zu sprechen, die sich auskennen. Das wären einerseits Therapeuten, also Ergotherapeuten und Physiotherapeuten, die mit behinderten Menschen arbeiten. Vor allem, wenn sie neu im Rollstuhl sind, und andererseits mit anderen Rollstuhlfahrern sprechen. Ihnen zusehen, wie sie macht. Da kann man sich den einen oder anderen Trick abschauen, und vielleicht für sich selbst nutzen, oder kommt so auf eine neue Methode, die für dich selbst dann am besten passt. Das ist mal so das Allgemeine dazu. Jetzt habe ich meinen Assistenten, den Martin, gebeten, mal einen Rollifahrer zu nehmen. Ich habe ihm meinen Handrolli gegeben. Martin, sag mal Hallo. Ich hoffe, man sieht ihn jetzt. Ich bin das erste Mal mit dieser Kamera unterwegs. Martin wird jetzt versuchen, eine Türe zu öffnen. Das hier ist die Tür, ups, die wir aufmachen werden. Und ich werde jetzt einfach mal den Martin äh, ranlassen. Er soll es von sich aus versuchen, ohne dass ich ihm irgendwas sage. Mal schauen, wie er sich anstellt. Wir haben jetzt Martin. Du wirst jetzt einfach versuchen, mal die Tür jetzt zu öffnen. Wieder so. Ich gebe dir den Platz. Man sieht hier von außen nach innen ist es noch schwieriger. Kommst du mal an? Ihr seht also, er heilt sich am Türrahmen fest und zieht sich mit den Armen praktisch durch. So. Wie schwer war das jetzt? Ja, war das schon anstrengend. Also fast nur ein Schulzig. Das war jetzt rein auf den Armen raus, gell? Ja. Genau. Magst du mich nehmen? Wer hat jetzt gesehen? Ähm, Arbeits ist jetzt im, Ober, im Oberkörper ganz äh, normal stark und er kann die Hände voll einsetzen. Dadurch war es auch möglich, dass es sich so sich, ja, aus der Tür rauskatapultierte, beim äh, Reinkommen in den Raum, beim Rausgehen ist eben die Schwierigkeit, dass er sich abstoßen muss. Man kann sich jetzt beenden mit dem Bremsen ziehen. Ja, das Dumme ist, dann wieder, wenn du die Tür aufziehst, musst du sie mit Schwung aufziehen. Weil das ist eine Tür, die einen Schließer hat, und da musst du sie mit Schwung aufziehen, dann die Bremse öffnen und schnell genug sein, damit du mit dem Rolli äh, durch den entspannenden Spalt durchstöpfen kannst. Ansonsten fällt sie wieder zu. Ja, das war jetzt eine, eine Tür mit äh, Schließer, das ist das Schwierigste. Türen ohne Schließer, bei denen ist es nicht so schwierig, weil sie leichter gehen, da muss man nur mit dem Armen die Reichweite haben. Und man muss auch sagen, mit der Tür konnte man links und rechts gut dazu. Wenn der Platz, wenn das ein schmaler Gang ist, und die Tür fast so breit wie der Gang ist, dann ist es noch schwieriger. Wenn man nicht von der Seite, sondern direkt von vorne lang muss. Ihr seht, es ist eine eigene Wissenschaft für sich, und es ist wirklich so, man muss es einfach selbst ausprobieren, auf verschiedene Arten, und ihr werdet, wenn ihr neu im Rolli seid, bald drauf kommen, die einen Türen könnt ihr aufmachen, die anderen Türen könnt ihr nicht aufmachen. Und manchmal ist es auch so, und das ist einfach auch das Blöde an dem Behindertsein. Heute könnt ihr die Tür öffnen, und morgen vielleicht nicht. Jeder hat mal einen schlechten Tag, und das passiert nicht behindern genauso. Darum nicht verzagen, Einfach immer weiter und vor allem mit anderen Behinderten sprechen und sich die Tricks abschauen. Das war's mit meinem ersten Tutorial. Die Türen öffnen als Rollstuhlfahrer. Ringen. Natürlich. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Freitag 16 Uhr. Vielleicht mit einem Vlog, vielleicht mit einem anderen Video. Alles sehen. Lasst dich überraschen. Jedenfalls wünsche ich euch. Ein schönes Wochenende und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Servus!